So, jetzt kommen wir zu Tagesordnungspunkt 69. Das sind die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu den Petitionen. Hier hat die SPD mitgeteilt, dass sie eine ganze Reihe von Petitionen getrennt abstimmen möchte. Das betrifft einmal die Petitionen zu den Straßenausbaubeiträgen mit den Drucksachennummern 4-20, 261-20 und 570-20. Wir sind jetzt in dem Verfahren. Ich bitte um Ruhe, sonst kann man das nicht ordentlich durchführen. Zweitens betrifft es in einem zweiten Block die Petition zur Berufseinstiegsbegleitung. Ich lasse jetzt aber erst einmal abstimmen, die Beschlussempfehlungen abstimmen. Also, Günter Rudolph und ich sind ja immer beieinander. waren einmal kurz auseinander, sind jetzt aber wieder beieinander. Deswegen nur zur Vergewisserung. Wir stimmen hier die Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses ab. Ich lasse zuerst abstimmen die Beschlussempfehlungen zu den Straßenausbaubeiträgen 420, 261, 20, 570, 20 wer für die Annahme ist der Beschlussempfehlung, wer der Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte übersandt um Handzeichen, das ist CDU und Bündnis 90 /DIE Grünen wer ist dagegen das ist AfD wer enthält sich der Stimme das ist die SPD Linkspartei und FDP damit sind die ist der Beschlussempfehlung zugestimmt. Ich lasse weiter abstimmen über die Petitionen zur Berufseinstiegsbegleitung. 246 20, 618 20, 619 20, 620 20, 621 20, 622 20, 672 20, 814 20, 829. Wer für die Annahme der Beschlussempfehlung ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist gegen die Annahme? Das ist, also für Annahme waren CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegen die Annahme sind die SPD, die Linkspartei und die FDP. Wer enthält sich der Stimme? Es enthält sich der Stimme die AfD. Damit sind die Beschlussempfehlungen angenommen worden. So, jetzt haben wir noch die restlichen Petitionen in der Drucksachennummer 20. Leute, also, Wenn nicht absolute Ruhe ist, müssen wir unterbrechen. Wir haben jetzt viele Abstimmungen vor uns, und da muss jetzt absolute Ruhe hier sein. Wir haben dann die Drucksache Nummer 20/1625. Das sind die restlichen Petitionen und die entsprechenden Beschlussempfehlungen. Wer diesen Beschlussempfehlungen zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, von BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN, der Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Linkspartei, FDP und AfD. Damit sind die Beschlussempfehlungen zugestimmt. Damit haben wir den Block Petitionen und Tagesordnungspunkt 69 abgestimmt. Jetzt haben wir die Beschlussempfehlungen und die Berichte vor uns. Ich würde jetzt erstens vorschlagen, dass wir auf die Berichterstattung verzichten. Das ist okay. Zweitens würde ich vorschlagen, dass ich nur die Tagesordnungspunkte aufrufe und verzichte, das Ganze alles hier vorzulesen, und lasse dann die Beschlussempfehlungen abstimmen. So machen wir es. Also, bitte? Kann ich dazu aufrufen? Alles klar. Tagesordnungspunkt 37, Drucksache 20, 586 20 254. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. AfD, CDU, GRÜNE. Wer ist dagegen? SPD, LINKE, FDP. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 39. Dazu gehören noch 40 und 41. Ich rufe Sie einzeln auf ist 20/830 zu 20789. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist AfD, CDU, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Linkspartei, die SPD und die FDP. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 40. 20831 zu 20721. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. AfD, CDU, Grüne. Wer ist Dagegen das ist die SPD. DIE LINKE und FDP. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 41, 20, zu 20819. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU und FDP. Wer ist dagegen? Grüne. Entschuldigung, Grüne. Wer ist dagegen? Das die SPD. Und die FDP, wer enthält sich der Stimme, ist die AFD und die Linke damit angenommen. Tagesordnungspunkt 42, 201195 zu 201095. Wer für Annahme ist, bitte um Handzeichen, ist die AFD, die CDU, die Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die SPD, die Linke und die FDP damit angenommen. Tagesordnungspunkt 44, 201401 zu 201344. Wer für Annahme ist, bitte das Handzeichen. CDU und Grüne. Wer ist dagegen? SPD, Linke, AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die FDP damit angenommen. Tagesordnungspunkt 61, 201607 zu 201100. Wer ist dafür? CDU und Grüne und SPD und Linke. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die FDP damit angenommen. Jetzt sind wir bei 62. Oder? Ja, 62 ist 20.1608 zu 20.1411. Wer ist dafür? CDU/GRÜNE. Wer ist dagegen? SPD, LINKE, FDP. Wer enthält sich schon mit die AfD damit angenommen. Tagesordnungspunkt 63: 20.1614 zu 20.564. Wer ist dafür? CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? Die SPD und die FDP. Wer enthält sich der Stimme? Die Linkspartei und die AfD. Damit angenommen. 64 Drucksache 20 1615 zu Drucksache 20 1412. Wer ist dafür? CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? AfD, FDP, SPD, LINKE. Damit angenommen. 65 und Drucksache 20 1616 zu Drucksache 20 1415. Wer ist dafür? CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? AfD, SPD, LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Die was habt ihr gemacht? Ihr wart dafür, damit ist angenommen. 66 201621 zu 201420 wer ist dafür? CDU, Grüne, wer ist dagegen? AFD, FDP, SPD, Linke damit angenommen. 67 201622 zu 201422 wer ist dafür? CDU und Grüne, wer ist dagegen? SPD Linke. Wer enthält sich der Stimme? AfD und FDP. Damit angenommen. 68. 20. 1623 zu 20. 1471. Wer ist dafür? CDU und Grüne, wer ist dagegen? Die SPD, die Linke, die AfD und die FDP Ab, äh, angenommen. 76.20.1659 zu 20.1423. Wer ist dafür? CDU und Grüne und SPD, wer ist dagegen? AfD, a, äh, FDP. Wer enthält sich der Stimme? Ist die Linke damit angenommen. 1660 20, zu 20.1222. Wer ist dafür? Das ist die FDP, die CDU, die Grünen, die SPD, die Linksparteien, wer hält sich der Stimme, ist die AFD damit angenommen? Dann haben wir noch 78, das ist 201661 zu 201592. Wer ist dafür? Das ist die CDU und die Grünen, wer ist dagegen? Das ist, äh, wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD, die FDP, die Sozialdemokraten und die Linkspartei damit angenommen. Damit sind wir hier erst einmal durch. Ich bedanke mich sehr dafür. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Ganz zum Ende will ich nur noch mitteilen, dass im Anschluss an die Plenarsitzung der Innenausschuss im Sitzungsraum 501a zusammenkommt. Ich bedanke mich. schließe die Sitzung. Wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr in alter Frische wieder.